Mit dieser Übung kann man sich selber beruhigen und zu sich kommen. Sie wird sehr langsam deswegen ausgeführt. Man kann sie noch intensivieren, indem man sie mehrmals hintereinander macht. Jeden Teil dreimal, dann zweimal und dann einmal. Das heißt, von hinten unten nach oben und wieder runter. Man kann sich auch Bilder zur Hilfe nehmen etwas vom Gold der Erde hinauftragen in den Himmel und sich etwas vom Blau des Himmels herunterholen. Im Vor- und Zurück kann ein Bild von Wasser helfen, dass man sich den Ozean mal gerade ein bisschen anwärmt. Und am Ende der Übung mit den Händen sich dem Herzen zuwenden, Nochmal tief durchatmen, einen Moment innehalten und dann wieder lösen.